Hallo Leute, was geht zu einem neuen Video? Ich weiß, es ist lange her. Ich habe, ich weiß, ich bringe die Ausrede viel zu oft, aber ich habe wirklich keine wenig Zeit. Ich habe Schule, jetzt arbeite ich momentan wieder Teilzeit und muss nebenbei noch irgendwie den Stream bedienen, sodass ich absolut keine Zeit finde, um Videos dann nochmal über 6-7 Stunden zu schneiden. Wirklich. Ich könnte Tom beauftragen, aber momentan ist auch finanziell nicht so... Dufte bei mir, deshalb ähm, habe ich ihn erstmal auf Eis gelegt und seine Dienste als Cutter. Äh, das wird sich hoffentlich im Februar dann ändern, denn ab da bekomme ich dann BAföG, Schüler-BAföG und habe dann viel, viel mehr Luft und Zeit und dann geht es auch hoffentlich weiter. Deshalb werden Videos jetzt äh, unregelmäßig kommen. Da kann ich mich nur für entschuldigen, Leute. Tut mir leid. Egal, was wollte ich heute machen? Ich wollte heute den Trailer zum Remind-DLC von Kingdom Hearts 3 sehen, der vor ein paar Tagen released ist und über den ich ein bisschen schon gespoilert wurde, äh, man kann einfach heutzutage nicht im Internet unterwegs sein, ohne dass man nicht irgendwie gespoilert wird. Auf irgendeiner Social Media Seite oder was weiß ich wo. Ich hoffe, ich bete, ich bete, bete, dass Kairi endlich Character Development bekommt. Bitte, bitte Square Enix, please, please. Gut, <lacht> seid ihr bereit? <lacht> ich bin nicht nervös oder so. Zwei Minuten, 14 geht ja, okay. Let's go. Peggy 12 But if we still remember him, then he must still be with us. Eris! But we've been searching everywhere for Sora. And we haven't found a single clue. Oh, oh Yuffie! Oh, what, what? What? Was, was hab ich gemacht? Yuffie und Squall! Oh, ja, man! Ja! Endlich Square Enix Charaktere! Endlich! Danke! Danke! Ich bin froh, dass Square Enix auf die Community gehört hat, die sich absolut über die fehlenden Square Enix Charaktere beschwert hat. Und nicht diesem Bullshit von Nomura geglaubt hat mit, ja, Kingdom Hearts ist jetzt erwachsen und kann auf eigenen Bein stehen und braucht keine Square Enix Charaktere mehr. Bullshit! Square Enix ist genauso ein Teil von Kingdom Hearts wie Disney. Und das sollte auch mit dazugehören. Oh Mann, nice, Yuffie Squall. Ich frag mich, ob Cla äh, Cloud und alle anderen auch mit dabei sind. Ey, bitte gib mir einen Sephiroth Bossfight, der es in sich hat. Bitte! Bitte! haven't found a single clue Okay Das ist der Siegelboss, oder? This What is the fear and despair that Aqua feels seeing that you have also taken the forbidden path. You too must be ready to make the ultimate sacrifice. Yeah. Äh, was warte mal, you too have was warte mal. Be ready to make the, in the forbidden path. Seeing You have also you have also taken the forbidden path was heißt also wie also heißt das terra hat es selber auch gemacht oder irgendwas anders also sora durchlebt jetzt gerade quasi die I don't know die innersten äh, gedankenwelten der oder emotionen oder erinnerungen der leute die er rettet während er path. während you er seine power Oh Ventus. Oh nice. Oh Rockstars. Ja Mann. Oh alle. Okay. If this box is truly as important as you say, Why now? Hey, I thought you'd oh. be gone by. <lacht> äh, wie hieß der nochmal? Äh, scheiße, ich hab's zu lange nicht gezockt. Wie hieß denn der blonde nochmal? Luxord, genau. Er hieß Luxord, Alter. Okay. Luxort. Luxord Verteilt irgendwie sehr gerne weiße, weiße Drachen mit eiskalten Blickkarten. Oder vielleicht verteilt er die fünf Teile von der Exodia, damit alle dann irgendwann zusammenkommen und sich darum hey, betteln. Okay, der Mix. <lacht> äh, okay, kämpfen wir wie kämpfen wieder gegen... Was? Sind das schwere Kämpfe? Oh, ich glaube, das sind Data Battles. Oh, ich glaube, das sind Data Battles. Oder? Ja, ich, es sieht stark danach aus. Oder so eine Art Data Battles. Die haben auch, ich glaube, viel mehr Leben. Und diese Moves hatten die. Diese Moves hatten die nie, ganz sicher nicht äh, in dem normalen Spiel. Man sieht hier auch, das ist so eine extra Arena, so wie bei den Data Battles. Oh yes, ich habe die Data Battles geliebt. Außer den Kampf gegen Wexen. Das war absoluter Cancer. Everyone always told me to just follow my heart. But follow my heart. Parts are all connected. Trace the connection. Okay, Kairi. It's so pretty. Oh, man spielt als Kairi. Yes. Oh, yes. Oh, endlich. Wow, nice. Geile Moves. Oh, nice. Yes. Yes, nice. Ja, geht doch, Mann. Warum nicht gleich so? Was war das? Are you sure about this? What? Yes. Er verliert seine Kräfte. Ich bin, nicht bin, Du bin, ich bin, ich Welt. ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich ich bin, ich bin, kann man das irgendwie ausstellen hier? Oh, ist das nervig. Untertitel, Anmerkungen. So. Real or not? Ich sehe nicht, wer das ist, Mann. Ach, oh, meine Fresse. Wow, danke. Danke, dass du dein fettes Gesicht mitten in den Trailer packst. Hier. Peggy 12. Nehmen wir mal Bossfight Database. Oh, dieses ist dieser Yosura-Typ. Dieser Noctis-Verschnitt. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. Der Typ, der... Ich dachte, der spielt... Okay, warte mal. Also, am Anfang wurde er nur als Teil eines kleinen Minigames in Kingdom Hearts gezeigt, in der Toy Story Welt. Aber er spielt dann doch eine größere Rolle anscheinend, wie man ja im ein Secret-Ending dann gesehen hat, wo Sora und Rico in den anderen Welten waren. Ähm, und er dann da oben auf diesem Wolkenkratzer saß. Er hat doch, glaube ich, ein, ein andersfarbiges Auge, ne? Kann das sein? Vielleicht ist er der Master of Masters. Er hat, ich meine, es ist kein Zufall, dass er genau die gleichen Gedanken äußert wie Sora. Und zwar von Kingdom Hearts 1 damals sogar noch. Wer ist das? Vielleicht ist er der Meister der Meister. Boah, ist das, ist das spannend. Remind. Ey, das ist mega spannend. Das ist mega brainfuck schon wieder. Ohne Scheiß, das ist schon wieder mega brainfuck. Und das finde ich ganz ehrlich, dass man als Kairi spielen kann und ihr Moveset Beweist endlich mal, dass sie nicht so fucking useless ist. Also ist sie eigentlich schon, weil sie immer noch nichts Großartiges gerissen hat. Aber ich meine, sie kann ja auf jeden Fall was. Guckt euch das an. Sie kann doch was. Guckt euch das an. Sie kann sie kann doch was. Ich find's nur traurig, dass es extra erst ein DLC benötigt, um das zu zeigen. Aber ich frage mich, ob man nur mit Kairi spielen kann oder mit anderen, anderen dann auch. Ich meine, hier äh, spielen wir als, als Ventus, ne? Als Keine Ahnung, als Ventus? Aber ich glaube, das ist eher so, ein, so eine so ein Sequenz und nicht wirklich ähm, selber spielen als der Charakter, weil wir hier relativ dürftige Skillsets haben oder Movesets. Also ich denke mal, das wird nicht so fullfledged. Ich übernehme den Charakter und benutze alle seine Moves und so äh, werden, wie bei zum Beispiel Kingdom Hearts Days, der Multiplayer-Part, der by the way ziemlich ziemlich geil war. Ziemlich underrated. Ich würde so gerne als Roxas spielen. Also hier haben wir... Aber wo ist das denn? Wo spielt das? Also wir haben kein Zora. Ist das vielleicht die Szene, wo sie sich durch Kingdom Hearts in die Vergangenheit von Xehanort äh, transportieren? irgendwie? Also kurz davor. Wir haben Mickey, wir haben Shion, Roxas, äh, ich glaube Axel ist dabei, Ventus, Kairi, Terra... Äh, Aqua, Terra. Also alle Leute minus... Ah, Rico haben wir auch noch. Ah, da ist Axel. Alle Leute minus Kairi und Zora. Das kann gut sein. Oh, Roxas, One boy. Was hat es mit dem auf sich? Das ist, der Typ ist momentan einer der größten Geheimnisse, weil er anscheinend viel, viel mehr ist als irgendein 0815 Charakter in so einem kleinen Minispiel in Kingdom Hearts. Der ist, der ist viel wichtiger für die Story. Also meine Theorie, der hat irgendwas mit dem Meister der Meister zu tun. Allein schon dadurch, dass er, so, dass er die gleichen Worte wie Sora verwendet, muss er irgendeine wichtige Bedeutung haben für Sora. Und Sora hat eine wichtige Bedeutung für den Meister der Meister. Vielleicht befindet sich ja, Crazy Theory Alert, vielleicht befindet sich ja die ganze Welt in einem immer nicht endenden Kreislauf, der sich immer und immer wiederholt und das war die vorige Version von Zora, der in seiner Stadt versucht hat die Welt zu retten und das Universum aber gescheitert ist und dann ist das quasi die, die Failed Version, die jetzt aus der Geschichte seiner Welt getilgt wurde oder was weiß ich ey? keine Ahnung, egal, auf jeden Fall haben die äh, eine ziemlich strong connection. Okay, das war's mit der Reaction zu dem Trailer und ich muss sagen, ich bin wieder mal ein bisschen brainfucked. Ich freue mich aber sehr drauf. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Data Battles, wenn es wirklich Data Battles werden sollten. Ich freue mich ganz, ganz doll drauf, endlich mal andere Charaktere zu spielen und vor allem Kairi. Kairi braucht auf jeden Fall Character Development und das ist, dass man als sie spielen kann, ist absolut super. Finde ich klasse und ich freue mich sehr drauf und ich hoffe, ich hoffe dass dieses DLC endet nicht mit einem riesigen Cliffhanger. So, vergesst nicht ähm, zu liken, zu abonnieren, zu kommentieren, was euch so geflasht hat und worauf ihr euch freut, was eure Theorie sein könnte, wer dieser Josura-Typ ist. Da gibt es ja teilweise sehr skurrile Theorien, ähm, aber ich meine, wir hatten ja auch die Theorie vor zehn Jahren, vor mehr als zehn Jahren, dass das Terras Herz in dem äh, Begleiter von Ansim drin ist, was absolut abstrus war und sich jetzt als bewahrheitet hat, ne? ähm, Also, es kann alles möglich sein in Kingdom Hearts. Who knows? Wir sehen uns beim nächsten Video dann. Tschüss!